Boah, ja <lacht> was, was redest du denn da jetzt? Du kannst da sogar unterfallen Du kannst ja überall runterfallen. Ja, bei einer Höhle? Das, das ist sogar ein... eins der Viecher, das wir erledigen müssen. Ja? Ja, ja. Moon äh, äh, Moonshine Schweiber. Äh, Moon River Schweig, ja. Letzter, das, das Vieh. hacken. That's hack. Der Verrecker. Ja, der Hackfleisch hassende hacker Wieso denn der Verrecker? Stimmt doch, ah. was soll der Scheiß? Der hackfleisch hassende Verrecker, oder was soll denn der kack Der ja, zerstückelte verhackstückelte. Der zückstückelnde, hackende Hasser. Oh, Gott. oh Kinder, 3 Uhr morgens. So. Hast du es gefunden? Ja. Oh, du bist nicht hinter mir? Nein, Nein, ich bin am Suchen gewesen. Aber <lacht> oh, ich muss die Schwerte einsammeln, ich muss sie einfach einsammeln. Autsch, ja, das hat's mich erwischt. Boah Alter. <lacht> das hat. Das ja krass aus. Hat er auch voll das schlagen ist, gemacht? Ja, <lacht> das sieht so. weiß ich, Oh, pass auf! <lacht> Aua! <lacht> das, weiß ich, das sieht so aus, wie als würde eine Katze eine Maus durch die Gegend kicken, Das sieht so richtig putzig aus, ey. Fuck, ey. Das macht mir auch übelst viel Schaden. Ouch. Oh, oh. Oh, ich habe nur die Hälfte. AP, ey. Ich sehe irgendwie dein Symbol nicht. Ich bin direkt unter dem Ding. Ja, da super. Hier in dem Schwerter. Los, Daniel, du hast die Kraft. Lustig, ey, der Hurricane, der macht auch viel Schaden. Das nur nicht, weil der hier gar nicht Oh ich Gott! Was, was ist los? Ich bin daneben gerutscht. Bist du runtergefallen? Ja. Ich habe so einen Angriff eingesetzt, wo mich mich an den Gegner ranziehe und dann bin ich voll daneben gerutscht. Ey. Alter, der hat mich schon wieder schottet Keine Angst, ich bin. Ich nehme hier auch da. eine Menge hm. Oh Gott, der hat mich. Ja, ich bin tot. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie viel spritzen ich noch habe Vielleicht sogar zwei, keine Ahnung. Ich stehe mal hier und guck zu. Du kannst mich nicht wieder bewegen, Daniel. Ich kann tanzen, Daniel. Was? Ich kann nicht guck mal soll ich verarschen? Ich kann sogar laufen. Guck mal. Verarschen? Zeit um loszugehen, Zeit um sich zu drehen. Lauf, Daniel, lauf! So land durch. alter an Quelle hoch Geht nicht, geht nicht. Oh Gott! Ich kann, so, kann ich schießen? Ich kann aber meine Waffen ziehen. Autsch! Ah, oh. oh, das sieht schmerzhaft aus. Oh, warum hey. Hey, hey. Oh, gar nicht so viel heilung von dem ding mm. hey, weiß aber bescheid weiß er bescheid ne? wenn wir papier verlieren einfach hier zurückrennen was <lacht> wie zurückrennen? was wenn man ein paar HP verlieren, einfach Jens zurückrennen während des Kampfes. Zu so der Quelle oder was? Ja. Stand oder, oder, oder, ich verstehe den Witz jetzt nicht. Da sind nur noch zwei Ladungen übrig, oder? also ja, okay. Wenn er ein paar HP verliert. So, ja, einfach ja jetzt, ja, jetzt, jetzt. Funny Joke. Ja, jetzt habe ich verstanden, ist ja gut. Dann lach auch. <lacht> ah. Ah, der, Soldat in, der Soldat in deinem Kopf los du fetten Loch Das war witzig. <lacht> einfach den Baum umgerannt, ey. Ich wollte gerade sagen, was war das für ein Animationsfehler mhm. hier? Ach ja, das ich, oh Gott. Aua. Ja, fängt schon mal gut an. Wieso werde ich eigentlich mal volle Möhre getroffen, wenn ich glaube das Viech losgehe zum ersten Mal? Weil nicht, weil ich nicht sofort auf der viel losrenne. Ich warte bis du losrennst getroffen wirst. Blitz, oh mich hat erwähnt. Oh, wir sind gleichzeitig gestorben, Daniel. Oh, wir sind überall Kugeln. Ja. <lacht> Was mache ich jetzt? Ja, ich weiß nicht, der hat irgendwie nicht reagiert. Aua! Ah. die feuern irgendwie schneller, kann das sein? Echt? Ja, das ist, die feuern auch irgendwie öfters und ich weiß nicht. Ah, ah, ah, ah, ah. irgendwie sind die viel nerviger als sonst, habe ich das Gefühl. Aua. Warte, ich komme. Ah. <lacht> sehr gut gekommen, Daniel. Wie du bist tot. Ja, mich hat von den Kugeln erwischt. Hat oh, jetzt auch gewartet. Ah. Oh, nachladen, leck mich. Oh, ist tot. Oh, sehr hart. <lacht> Randale, Randale, sehr schön. Ja, ja, ja, wie boy ja. Das Boy mit einem Z. Oh. Ja, hat es richtig gehört. jetzt <lacht> muss erstmal den Prozessor aktivieren. Dün, dün, dün, dün. Es ist nur ein Boy, aber ich hab da trotzdem mit Z geschrieben. Ich verstehe es nicht. Wieso schreibt man das mit OI, ey? Ich höre das wieder schon, ey, oder das hat dein Magen. Er hat den Baum kaputt gemacht. <lacht> ich hab genau gesehen. Mir kannst du so es Darf nur ich, wenn ich gegen die der, der hat die einstöckeln da oben hingeschickt. Was soll denn der Scheiße? Ja, wir müssen aber trotzdem runterkommen. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich gerade war. Das war awesome. <lacht> der halt. weg von mir. Pass auf der Kugel? Zwei, oh. zwei von Noch drei. Eine. Ich glaube, hat der die jetzt die Kugel abgefangen? Oder oh, hast du was abgehauen? Sehr gut dann. Oder sind gekillt? Oh, gut. Ich glaube, ich habe aber nicht das bekommen, was ich brauche. Ey. B, C. Ah, gucken, wie das jetzt hier abläuft. Keine Angst, Daniel, das kann denn schon schief gehen Mit Falken, so wie vorhin. Ja, also so schlimm war das jetzt also schlimm haben wir jetzt auch nicht abgelöst. Ich meine nicht so gegen wie gegen die anderen Viecher, wie gegen der donnervieh <lacht> Da haben wir ein paar mal abgelöst, Daniel. Da hat er schon aus seinem Gedächtnis gelöscht, weil er zu schandvoll war. Der Daniel, der kennt keinen Rückzug und keine Niederlage in seinem Gedächtnis. Sobald er versagt <lacht> oder verliert, wird er gestrichen. Ich habe noch nie verloren. Da hinten ist er schon. Hey. Das ist ganz schön weit weg. Ich. Ja, da, ich bin schneller. Da, ich gucke gerade aus. Ich gucke gerade gar nicht, wo ich hingucke. Ich gucke gerade nach hinten. <lacht> Ich sehe dich da einfach nur. Ich guck gar nicht, wo ich hinlaufe. Laufe ich auch richtig? Was ich ist gerade so, als würde ich gerade äh, jemand ich genau vor dir. Oh Gott, jetzt gerade als, als wird ein Kameramann vor mir sein. Ey. Da kommt schon die Fledermäuse. Dann pass auf. Ich muss jetzt nicht die ganze Zeit alleine gegen das Vier kämpfen, der dann von den Fledermäusen da hinten irgendwie belästigt wird. Ja. Ich glaube, einfach an, weil es in der Richtung ist tot. <lacht> <lacht> das ist perfekte Vorstellungsgesprächbeschreibung. Was können Sie denn gut? Ich greife einfach alles an. Und, äh, ich greife einfach an und alles in der Richtung ist tot. Was sind denn Ihre Stärken? Ey? Ich greife einfach alles an. <lacht> Oder war das jetzt gesagt? Ich greife einfach an und alles in der Richtung ist tot. Ja. Er brennt. Ist sehr befriedigend irgendwie, wenn ich den in Brand stecke. Oh, er ist tot oder? Ja. What? Okay. Aber dann. Der ist nicht mal abgehauen. Ja. What the fuck happened there? Das war die volle Breitseite. Ich hab's gefunden. Wo ist es? Hinter dem großen Fieder? Gehen, Zeit um sich zu drehen. Was? Ge also getroffen? Nein. Oh Gott. Steck die Waffe weg und rennen Ich meine nicht dich, ich meine mich. Okay. Ja, du wirst nämlich nicht verfolgt, Nein, ich Ja, wahrscheinlich auch oh. verfolgt, aber das Ding muss erstmal eine Runde nehmen. Nee, das ist in eine ganz ja, andere Richtung geflogen, hat eine eben. Ah, da hätte ich ausweichen müssen. Oh, der hat gar keinen Schaden gemacht. gegen das schon kämpft, ja, ne? Ja. Ich nee. weiß jetzt nicht, ob wir heroisch schon gegen die gekämpft haben, aber.. Ja, das meine ich. Ja, das weiß ich nicht. weil der Bahn steht noch. Bei mir ist hier ein Baum in Trümmern, also.. Ja. Oh. Er hat sich tapfer gehalten. Alter, 4000 Schaden. Irgendwie höre ich nicht auf zu brennen. Irgendwie nimmt das Ding gar keinen Schaden? Ja, irgendwie ist, ich glaube, hier irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ich glaube ja. Bei mir ja bei mir läufst du gerade nur irgendwie auf der Vieh zu. Ja, ich glaube in verbindung Bricht ab, hätte ich gestern auch. Ich habe jetzt hier schon 20 mal diesen einen angel also bei mir läufst du nur auf das ding zu du läufst gerade nur gegen das ding gegen und ich bin die ganze zeit am brennen und jetzt bin ich ausgeflogen